Ich ähm, würde bei Facebook in diesen zwei Absätzen ähm, eintragen, dass ich ähm, mich als demokratischen Menschen verstehe, ähm, der gesellschaftlich ähm, sozial denkt und ähm, für offene Bildung und offene Inhalte ähm, bereitsteht sozusagen und dafür einsteht. Das versuche ich auch in meiner Arbeit immer wieder ganz praktisch, aber auch auf einer Metaebene sozusagen ähm, zu vermitteln. Und es würde sich auch tatsächlich in diesen zwei Absätzen wiederfinden, dass ich das ganz stark in einem sozialgemeinschaftlichen Sinne ähm, für eine Gesamtgesellschaft ähm, so ähm, sehen würde.